Hallo liebe Schlaufüchse und Wölflinge, ich bin Professor Cyfox und ich möchte euch mit diesem Video zu einem Workshop einladen. Zusammen mit meinem Assistenten Gray Gaugrim, er ist ein Magierwolf, werde ich euch die Funktion einer Lavalampe wissenschaftlich erklären. Wir werden dabei sehen, dass zum Beispiel die Dichte eine sehr große Rolle spielt, und wir werden dann auch zusammen eine Art Lavalampe basteln. Es ist keine richtige Lavalampe, es ist eine Blubberlampe, aber das Prinzip ist ähnlich und außerdem benötigen wir nur ganz preiswertes Material dazu. Wenn ihr also Lust habt, zusammen mit Gray Gaugrim und mir eine solche Lampe zu basteln, dann stellt bitte folgendes bereit... Gray, bitte zeigt die Sachen mal in der Küche. Wir brauchen ein Glas oder eine Vase oder eine Flasche. Darin blubbert das dann später. Dann brauchen wir durchsichtiges Öl, nicht das teure Olivenöl. Das Sonnenblumenöl geht auch. Auch Babyöl geht zum Beispiel. Dann brauchen wir Wasser, was wir etwas anfärben können. Zum Beispiel mit Lebensmittelfarbe. Gray hat sich ein Set mit seinen Lieblingsfarben gekauft. Man kann aber auch mit Smarties anfärben oder ganz auf das Anfärben verzichten. Und ganz wichtig, dann brauchen wir noch Brausetabletten oder Brausepulver. Am besten gehen diese preiswerten Calciumtabletten. Die Brausebrocken zum Essen schmecken zwar gut, der Craymark am liebsten das Waldmeister, aber sie blubbern einfach zu wenig. Das klassische Brausepulver geht aber auch. Eventuell... Für diejenigen, die sehr neugierig sind, ein bisschen Flüssigseife. Das sind interessante Effekte, die wir dann sehen. Und wenn wir ganz professionell arbeiten wollen, dann brauchen wir Strohhalme oder Tropffläschchen oder wie der Fachmann sagt, Pipetten. Damit kann man nämlich sehr schön einzelne Tropfen tropfen. Ja, Gray und ich freuen uns darauf, wenn Sie zum Beispiel am Pfingsten mit dabei sind. Und zum Schluss... Nochmal die Original-Lava-Lampe und noch ein bisschen passende Musik. Gray legt doch mal was auf.